Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und ja, wer mich nicht kennt, ich bin Sebastian, der kleine Kerl hier ist Ben und hier seid ihr seid hier auf Tupac VR. Hier gibt es alles rund um das Thema VR. Dienstags immer eine News-Sendung mit Chris Reality. Gameplays gibt es hier, Hardware-Videos und so weiter und so fort. Also alles auf meinem Kanal zu finden, egal ob PC, VR. Quest-Gameplay und so weiter und so fort. Und heute habe ich mir das Spiel Squingle angeschaut für euch. Und Squingle gibt es einmal auf SteamVR und dann auch im Oculus App Lab Store. Und äh, ja, kostet im SteamVR Shop 16,99. In äh, Oculus App Lab für die Quest 1 und 2 kostet es 19,99. Ist ein bisschen teurer. Und äh, ja, was ist das Spiel? Also ich habe es eben schon im, im Spiel selber erklärt. Ich würde es jetzt so formulieren. Äh, ja, es könnte eine Hafenrundfahrt sein beim Arzt und äh, ja, der Arzt muss gucken, dass er durch die Windungen durchkommt, ohne den Darm zu verletzen, sage ich mal. Und äh, ja, ganz so äh, ist es dann doch nicht, aber es hat mich sehr, sehr, sehr stark äh, an, an sowas erinnert. Und ähm, ja, wir haben einfach ähm, ja, zwei zwei sich drehende Orbs und diese Orbs müssen wir ähm, durch Windungen, ja, sieht wirklich aus wie Darm, ähm, müssen wir durch dieses Darmlabyrinth führen und äh, die dürfen halt nicht äh, zu oft an diese Darmwand geraten, an die, Wand, an die Wände, sonst gehen sie kaputt und wir müssen grüne Kugeln einsammeln, wir müssen zu einem Endziel kommen und äh, ja, am besten dann mit diesen grünen Kugeln und äh, das dann auch nochmal in einer relativ guten Zeit. Also es äh, gibt verschiedene Maps und... Ähm, Steigert sich dann immer, das wird dann immer ein bisschen schwieriger. Ich fand es jetzt echt mega cool. Also äh, endlich mal was anderes, was frisch ist in VR. Und äh, schauen wir uns mal ganz kurz die äh, jeweiligen Seiten dafür an. Sind wir einmal bei hier bei Steam VR. Und ähm, ja, hier steht noch das Spiraling Psychedelic Puzzle. Und äh, ja, psychedelisches Puzzle passt auch. Äh, wir haben eine ganz nette Musikuntermalung, die, die, die passt so in das Game einfach rein. Und ähm, unterstützt werden äh, ja alle gängigen VR-Brillen, äh, Wolf Index, HTC Vive, Oculus Rift und die WMR-Brillen. Kann im Sitzen und im Stehen gespielt werden. Ich habe es im Sitzen gespielt, ist ganz nett. Und äh, wir haben den, äh, ja, den Vorteil, wir können das wirklich das ganze Labyrinth immer wieder drehen, in allen Richtungen, wie wir wollen. Also links, rechts, und können uns das dann anschauen. Anfangs dachte ich, dass man sich das nur so ziehen kann mit den Trigger, aber wenn man beide Trigger-Tasten hält an den Controllern, dann kann man es auch in diesem Winkel ver ver ver verstellen und hat somit ein bisschen besseren Überblick über diese Windungen, wo die lang gehen. Wenn man mal ein bisschen gucken muss, wo muss man jetzt lang, wie geht diese Windung lang. Und äh, ja, hier sehen wir so ein bisschen, wie das ganze Spiel funktioniert. Ich finde es ich find's cool gemacht. Äh, mir hat es echt gut gefallen. Hier nochmal der Oculus App Lab Store. Hat auch sehr gute Bewertungen. Hier äh, 24 Bewertungen, 5 Sterne. Und äh, ja, auch hier nochmal äh, von verschiedenen, ähm, ja medien sage ich mal via italia 9,1 von 10 wie game Critic 91 prozent und so weiter und so fort und äh, ja es ist jetzt nichts für action suchende sage ich mal also äh, es ist wirklich ein spiel äh, was man einfach man setzt sich hin und tüftelt so ein bisschen rum äh, wie kann man was machen und äh, ja hat da auf jeden fall seinen spaß mit und äh, von mir kriegt das Spiel jetzt auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich habe äh, zwei komplette Level gespielt. Davon gibt es zehn. Also äh, zehn mal zehn Level scheinbar, äh, so wie ich es jetzt verstanden habe, gibt es in dem Spiel. Ich habe 20 davon durchgespielt. Äh, ich glaube, zehn oder elf seht ihr dann hier in dem Video. Und äh, mir hat es gefallen. Und äh, wenn das echt so unterhaltsam bleibt, kriegt es von mir auf jeden Fall äh, eine, eine äh, ja, Kaufempfehlung. Und ja, man muss natürlich solche Spiele auch mögen, also es bringt es wirklich nichts, wenn man hier Action erwartet. Es ist was für Leute, die gerne puzzeln und äh, ja, kleinere Rätsel lösen. Okay Leute, dann würde ich sagen, ähm, reden wir nicht lange um den heißen Brei. Gehen wir ins Gameplay und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. So Leute, willkommen im Hauptmenü von Squingle und... Ja, wie beschreibt man am besten Squingle? Also, ich würde jetzt fast sagen, man ist ein Arzt, ein Internist und äh, muss bei einem Patienten eine Hafenrundfahrt machen. So könnte ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr wisst, was ich mit Hafenrundfahrt meine. Äh, ihr werdet es gleich sehen. Die Formen, die wir hier haben, sehen ein bisschen aus wie, ja, Darmwindungen. Und ja, es ist eigentlich ein ein Puzzle-Game, wo man Geschicklichkeit braucht, ein bisschen äh, ja, nachdenken muss, um dann ans Ziel zu kommen. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, können uns aber ganz kurz mal das Optionsmenü hier anschauen. Man kann auch das Menü immer wieder, ne, auch das Spielfeld immer wieder bewegen, ist ganz nett gemacht. Wir haben äh, die Umgebungsmusik und dann hier das Environment Animation und so weiter und so fort. Also wir können hier äh, diverse Sachen ein- oder ausschalten. Wir haben auch einen kleinen Story-Modus. Dann wird am Anfang ein bisschen was erzählt. Ähm, da ich jetzt nicht von ganz neu anfange, ähm, weil die Formen am Anfang relativ einfach sind, möchte ich nicht alles äh, durchspielen. Ich zeige euch gleich mal eine kurze einfache Runde und dann gehen wir direkt in, ins zweite Level, sage ich mal. Und äh, ja, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Wir haben hier die verschiedenen Formen, ne, wie ihr seht. Das sind unsere Rätsel, die wir haben. Und, äh, oder unsere Maps, eher gesagt. Und ich bin jetzt hier schon bei Form 2 angelangt. Ja, da bin ich jetzt angelangt. Da habe ich noch kein, kein einziges äh, Level gemacht. Aber ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, dieses Level hier und ja erkläre ich mal ein bisschen das Spielprinzip also wir fangen immer hier an also da wo Grab Me steht und dann haben wir noch mal ein Goal diese Formen hier können wir bewegen mit, mit, wenn wir den mit Trigger festhalten und äh, wir haben zwei Kugeln die sich immer drehen und diese Drehbewegung die können wir auch umkehren indem wir hier an diese Position kommen und das ist auch ganz wichtig denn wir haben manchmal ein bisschen mehr Platz in den Darmwindungen und manchmal weniger Platz und da muss man natürlich gucken, dass die Drehbewegung genau auch zu dieser Kurve passen, die wir haben und äh, wie wir jetzt sehen, wenn wir hier drüber gehen, jetzt dreht die Kugel andersrum, nochmal dran, dreht ihr wieder andersrum, wenn ich jetzt, ähm, ich sag mal, ich möchte jetzt hier lang, dann ist es ganz gut, wenn man diese Drehbewegung hat, hier müsste man wieder umkehren, um da lang zu kommen und so weiter und so fort. Und äh, man sollte am besten immer diese grünen Kugeln mitnehmen. Die sind in den, äh, ganzen, ja, in den ganzen Maps, sage ich mal, immer ein bisschen versteckter und schwieriger zu erreichen. Man kann natürlich auch einfacher zum Ziel kommen, kriegt dann aber nicht diese Punkte hier. So, ich versuche jetzt mal diese Punkte zu, zu äh, bekommen. Und dann kann ich mir ganz kurz das, die Map mal anschauen, wie die Drehbewegung hier sein muss. Wir drehen uns gerade links herum. Das könnte eventuell sogar passen. Na, guck, wenn ich zu nah dran komme, platzt das hier und äh, wir sind wieder an den Anfangsursprung. Oder also muss ich diese Bewegung haben? Hier. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Eigentlich nicht. Ich muss diese haben. Na? <lacht> also ich habe es schon geschafft, die beiden Kugeln zu holen, äh, da mal Jetzt wird uns hier der Ghost angezeigt, wie das am besten geht, denke ich mal. So, jetzt haben wir die beiden. So. Jetzt sind wir am Ziel. Uns wird die Zeit angezeigt und äh, ob wir die, auch grüne Kugeln haben. Und äh, ja. da sind wir wieder beim, beim Story-Modus. It seems to be working. <lacht> also wenn man mal äh, festhängt beim Spiel. Man einen Tee trinken und das hilft dann weiter. Now off you go, onwards and beyond. Also in der Steam-Beschreibung steht irgendwas von psychodelisches äh, Puzzle und ja, kann man auch dahingehend äh, besch beschreiben. So. Jetzt wird es schon echt komplizierter. Man merkt es, dass äh, ich hier im Level 2 bin. Ich will jetzt auch gar nicht so viele Spiele hier machen. Nur mal äh, ganz kurz ein paar, ein paar Maps, dass ihr seht, wie das Ganze hier so funktioniert. Und ähm, Ich finde es echt cool gemacht, muss ich sagen. So, Jetzt fehlt uns da noch die Kugel, die grüne. Möchte ich mich schon erholen? Haben wir hier eine Verbindung oder nicht? Ja, ne? So. Das sind, glaube ich, immer die Speicherpunkte. Wenn man die erreicht hat und stirbt, kommt man immer dahin wieder. Zurück. Jetzt haben wir eine andere drehbewegung drin was kann ich weiß gar nicht, was jetzt hier sinnvoller ist oh, ruhig ruhig eigentlich wäre die andere drehbewegung besser gewesen ja <lacht> Okay, komm, wir drehen hier nochmal zurück, so. So, dann dreht sie sich so schön rein. Und da sind wir. Eigentlich ein richtig cooles äh, Prinzip, finde ich. Vier Kugeln, die Zeit war, glaube ich, auch gut. Wir haben äh, drei von diesen, ja, Blüten bekommen. Und äh, so eine Art Spiel habe ich noch nicht gespielt in VR, muss ich sagen. So, jetzt schauen wir mal. <lacht> jetzt müssen wir mal gucken, wo wir... Ja, wir können irgendwo umkehren, ne? So, können wir noch, oder? Ah, warum dreht er sich denn nicht? Hat doch eigentlich gepasst gerade, oder? So, hier rein? Ja, guck mal. Ne, ach, hier müssen wir hin, okay. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ach, guck mal. Eine unsichtbare Wand war hier nochmal. Unsichtbarer Weg. So, wir drehen uns jetzt rechts herum. Das heißt, ja, wir kommen hier auch besser rein. Okay, wir mussten auf jeden Fall da lang glaube ich sonst anders gar nicht geschafft ja komm rein da yes <lacht> Da oben an. Hier haben wir drei Kugeln, da haben wir eine Kugel, da haben wir eine Kugel. Also wir haben insgesamt fünf Kugeln. Okay, probieren wir mal unser, unser Glück. Okay, das, das ist schwer, weil wir haben zwei kleine Gänge. Jetzt wäre es cool, wenn ich... Ah, guck mal. Man kann das Ganze auch nochmal so drehen. Das ist cool. War mir gar nicht bewusst. Ich dachte immer, ich kann nur in eine Richtung drehen. Aber wenn man zwei Trigger drückt, kann man das Ganze auch nochmal so drehen. Das ist gut, das ist gut. So passt das denn so, wie ich mich jetzt... Obwohl, ne? Kann ich die auch zusammennehmen? Nein. Aber guck mal, so... Nee, die Drehung war falsch, okay. Ja, so. So, um rauszukommen, müssen wir uns jetzt nochmal drehen. Denke ich doch mal, oder? So, die drei kommen mit. Okay, das war schon das ziel okay wir haben nicht alle gefunden aber ist egal man kann die äh, maps ja auch äh, alle nochmal spielen und wie wir sehen es wird immer schwieriger ne? jetzt haben wir die sogar kleine bewegende monster da drin <lacht> okay Punkt. Also jetzt müssen wir gucken, wir müssen hier rein, um die eine gute Kugel zu holen. Ne, wir müssen uns andersrum drehen, glaube ich. Wir müssen uns anders rumdrehen. Haben wir hier einen Wechsler? Nö, oder? Okay. Dann versuchen wir rückwärts reinzukommen. So. Also, Spielprinzip gefällt mir. Ist einfach mal was anderes, was Frisches. Das müssen wir uns hier oben noch holen, ne? alle <lacht> warum nur warum nur zwei von der Zeit her wahrscheinlich ne ja man muss ein bisschen auch überlegen ne boah wird ja immer riesiger okay aber ich sehe nur zwei grüne Kugeln nur ach jetzt haben wir nicht nur diese rotation sondern auch diese hm? Nicht die Darmwand verletzen. Nicht die Darmwand verletzen. <lacht> Interessiert mich, wie die Entwickler immer auf sowas kommen, ne? Haben wir irgendwas vergessen? Nein, ne? Oh nein, da. Drei grüne Kugeln. Okay. Okay. Das wird. Ja, ich war zu schnell. Okay, klappt. Das klappt. Mal schauen, ob wir jetzt da lang kommen auch. Was ist das hier? Das gar nicht. Weiter geht's. Aber der Umkehrprozess ist jetzt irgendwie blöd, oder? Nicht unbedingt notwendig. Müssen wir erstmal mal hier rauskommen. Komm komm komm. Das ist aber echt schwer. Besonders alle zu bekommen, alle, alle, alle grünen Kugeln. Okay. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwie umkehren, ne? Oder? Ne, okay. Haben wir so geschafft. Speichert. Ah, wir sind hier im Zwischendarm. <lacht> Wir können jetzt da lang, oder? Wir können hier versuchen. Okay, hat auch geklappt. Oh, da ist noch eine grüne Kugel und da. Okay, die müssen wir auf jeden Fall versuchen beide zu holen. Es okay. war gar nicht so einfach, weil die meisten Windungen versteckt waren. Ready to be born?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 also es gibt auch einen Room Scale Mode, so wie die gerade sagte. Einmal. Mal weiter hier, so. So, das kann man mal ganz kurz. Ähm wir sind schon in der, in der dritten quasi. Ich wüsste jetzt nicht, wo hier noch ein äh, Roomscale-Modus ist. Also man kann hier S Speed scheinbar anpassen irgendwie, ne? Hat, hat sie uns gerade gesagt. keine Ahnung wie okay man kann gegen seine eigene Zeit antreten machen wir noch mal die das nächste Level hier so diese Bewegung ist auf jeden Fall gut genau dann wäre es besser wenn wir etwas anders haben Schlüpfen wir hier durch langsam. <lacht> langsam aber sicher. So. Ah. Mist. Okay. Position. Oh, zack. Zack. So, jetzt gehen wir noch nicht zum Ziel. Nein, nein, nein wir wollen uns nochmal die grüne Kugel holen. Was ist das hier? Dann machen wir es mal. Wow. <lacht> Was ist das? Ach, jetzt können wir uns die Reise anschauen, wie die wir gemacht haben. Boah, das war heavy. Das ist heavy. Nee. Nee, nee, nee. Huh. Aus. <lacht> so. ein machen wir noch und dann ist auch gut. Wir haben eigentlich genug von dem Spiel hier gezeigt. Aber ich finde es gut gemacht. Ja, ich mag es, wenn äh, Entwickler äh, wirklich mal andere Ideen haben. Nicht immer das gleiche. Nicht einfach immer eine Waffe und äh, hier lauf nach A. Mach B kaputt. Vergib dich nach C. Dann mal wie so eine Hafenrundfahrt, das ist auch mal was Schönes. sind wir am Ziel. Ja, Leute, ich würde sagen, das reicht erstmal. Und äh, wie ihr seht, ne, wir sind in, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Level 3 und 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gibt es noch. Und äh, ja, jedes Level hat 10 Maps. Und äh, ja, da haben wir einiges zu spielen, meiner Meinung nach. Also, ich finde es echt cool. Kostet, ich 16 Euro, glaube ich. 16,99 oder 15,99? Auf jeden Fall so um den Dreh. Ich meine, 16,99 war es. Und äh, ich finde, es bietet auf jeden Fall äh, Spielspaß. Man muss ein bisschen überlegen, wie macht man was. Und äh, ja auch wieder, ich sage es immer mal wieder gerne für die ruhigeren äh, Stunden äh, in VR. Ne? Man kann hier wirklich abschalten, einfach mal ein bisschen rätseln. Ähm, ich ich finde, die Spiele haben auch ihre Daseinsberechtigung und äh, machen in VR auch mega viel Spaß. Sowas jetzt in Flats würde mir nicht gefallen, muss ich sagen. Aber hier in, in VR das Ganze so zu erleben, ist echt cool. Und ja, ich bin gespannt, was sagt ihr zu dem Game? Gerne mal unter die Kommentare schreiben, ist das was für euch? Äh, habt ihr das eventuell schon? Und ähm, ja, zum, zur ganzen Spieldauer kann ich jetzt nicht sagen, natürlich. Ihr habt ja gesehen, wie lange ich jetzt brauche für, für ein, ein so ein Level. Und ähm, ja dann kann man sich ja ungefähr ausdenken. Ne? Es wird natürlich immer wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und man kann dann nachher hier ein bisschen den, den Speed noch erhöhen und so weiter und so fort. Und ja, den Schwierigkeitsgrad damit anpassen. Ja Leute, wenn euch es gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Äh, Abo-Button nicht vergessen. Dann äh, ja, werdet immer informiert, wenn es neue Videos von mir gibt. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.